Ach, als ob. And his name is John C. Und? Ich glaube, er hat mich übersehen. Ja? Ich will nur noch gucken, ob er an mir vorbeirät. <lacht> Was ist denn der in der Richtung da? It's I'm Fuck this shit, I'm out. Come Señor. Nee, das nicht Nicht mir. Das der Welcher... Du Ach, Scheiße! Nicht, nicht. Ich bin Schrank! Das, das Problem ist, er weiß genau, wo du bist. Hey, bin ich nicht dran? Ah, nein, ich bin in den Schrank. Das war ich nicht. Nein, ich war es nicht. Please, nein, please, please. Are you okay? Oh nein, der stalkt mich. Ich schwöre! Ich hab Raben! Au! Da <lacht> ja, jetzt ist er wieder da. Ey, was? Hast okay, du? ich What wollte the nicht aufwartet. Ich wollte, ich hab verkackt. einen schlag auf meinen rücken mal ich kann ich ich kann ich, ich habe erstmal gebraucht um what what der war hier doch gar nicht und er murrt mich wenigstens ihr euch die Punkte, aber ganz ehrlich. Ähm. Ja? Was? Oh mein Gott. So viele interessante Fakten. Hey, was? Was? Hast du das gesehen? Ich hab's auf was? Kamera, was soll ich sagen? Natürlich habe ich es gesehen. Alter, was Du, der stand auch plötzlich hinter mir, als ich gerade äh, runtergegangen wurde. Alter. Ja. Ah! Nee, nee, nee sehe ich gar nicht ein. Nee, meine ich. Er hängt sich einfach da rum. Hey. <lacht> uh, ich hä, hä, hä, hä, hä,